In den 80er Jahren regierte der Drogenboss Pablo Escobar die Region um Medellin in Kolumbien. Auf seinem Anwesen ließ er damals einen legendären Privatzoo einrichten. Als Escobar 1993 bei einem Polizeieinsatz erschossen wurde, kamen die Tiere frei. Darunter auch viele Nilpferde, die sich seitdem ungestört vermehren und zum Problem für die einheimische Fauna werden. Nilpferde haben in Kolumbien eigentlich nichts verloren, aber sie fühlen sich wohl. Zu wohl. Mehr als 100 Nilpferde leben mittlerweile hier in der Region. Biologen und Tierärzte wie Christina versuchen seit einigen Jahren, den Bestand einzudämmen. Wir haben wirklich lange gebraucht, um Maßnahmen zu ergreifen. So hatten die Nilpferde viele Jahre Zeit, sich zu vermehren und sich anzupassen. Die Gegend ist ein Paradies für sie, sie haben keine Fressfeinde, und das Klima ist perfekt. Alle Nilpferde, die hier leben, sind Nachfahren der Tiere aus Pablo Escobars Privatzoo. Escobar, Kolumbiens berüchtigter Drogenboss, pflegte den Zoo als exzentrisches Hobby, stellte so seinen Reichtum zur Schau. Alles verdient mit dem Schmuggel von Kokain. Nach Escobars Tod wurden die Narconilpferde freigelassen und breiten sich seitdem ungestört aus. Eine invasive Art, die der heimischen Tierwelt Konkurrenz macht. Die Luxushacienda von Escobar gleich nebenan. Inzwischen ein Vergnügungspark für die ganze Familie. Auch hier gehören die Nilpferde zu den Hauptattraktionen. Vanessa heißt das Maskottchen des Parks. Der Name des letzten noch lebenden Nilpferds aus Escobars Zoo. Die echte Vanessa lebt allein in einem Gehege. Ein kleines Museum am Rande des Parks zeigt das schillernde Leben des Drogenbosses. Die Parkbetreiber distanzieren sich zwar von seinen Gräueltaten, doch die Fotos von Reichtum und Luxus überstrahlen alles. So geht es eigentlich nicht. Wie das hier dargestellt wird, könnten Kinder und Jugendliche auf die Idee kommen. Wow, Pablo, die Hacienda, Drogenhandel ist doch was Cooles. Also das ist nicht die richtige Art. Am 2. Dezember 1993 wurde Escobar erschossen. Hier auf dem Dach dieses Hauses. Er ist aus dem Fenster gesprungen, und während er auf das Dach rannte, da starb er. In Medellin gilt er bei vielen als der kolumbianische Robin Hood. Wenn man Medellin von Pablo spricht, spricht man mit Respekt. Denn er ist eine Person, die man in Anführungszeichen bewundern muss, weil er den Ärmsten geholfen hat, weil er das Land kontrolliert und die Regierung in die Knie gezwungen hat. Heute gibt es statt einem Großen viele kleine Kartelle. Jeder Drogenboss hofft, der nächste Escobar zu werden. Doch aus der Deckung wagt sich keiner. Escobar dagegen spendierte damals den Armen von Medellin ein ganzes Stadtviertel, das bis heute seinen Namen trägt. Hier hat der Drogenboss viele Verehrer, wie Jamil Zapata. Ihr Friseursalon liegt mitten im Barrio Pablo Escobar. Pablo war jemand, der das Unmögliche liebte. Er hielt sich Kängurus, die es in Kolumbien eigentlich nicht gibt. Er zeigte uns Zebras, eine Reihe von Tieren. Okay, die Nilpferde vermehren sich jetzt und müssen in andere Länder geschickt werden, weil sie sich zu stark ausbreiten. Aber das ist doch das Versäumnis der Regierung, von denen die heute Napoles verwalten. Ein paar der Nilpferde werden demnächst nach Indien und Mexiko gebracht, dort in Zoos eine neue Heimat finden. Christina und ihre Kollegen organisieren das Einfangen und den Transport. Es sind niedliche Tiere, sie strahlen Ruhe aus. Sie sind hübsch, aber nicht meine Lieblingstiere. Ich bevorzuge Tapire, Seekühe, Schildkröten, all die wunderbaren Tiere, die hier in diesem Land heimisch sind. Und genau die, gilt es jetzt zu schützen.